Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen Tani, Felix, Victor und ich zusammen Fortnite Battle Royale. Vergesst nicht, das Video zu liken und ein Abo dazu lassen und jetzt viel Spaß. Okay, Tani, wann hast du das letzte Mal Fortnite gespielt? Das ist so zwei Wochen her, denke ich mal. Ja, okay, und da los. hast du jedes Match verloren, richtig? Ich sag ja, sag ja, sag. ja, ja. Okay, das bedeutet, wir spielen jetzt nur noch gegen Bots. Please. Ja. Weiß, wir nicht gegen ja. Leute, Leute, check das aus. Yeah. Keine, Keine eingelegte Gurke. Ja, ja. Oh, uh, lecker. Mm. Okay, auf geht's. Warum ist dein kleiner Bohrer in dem großen Bohrer? Ja, Leute, übrigens, ihr müsst mich mal introducen gleich, was es Neues in Fortnite gibt, weil... Wie gesagt, ähm, ich habe ja, Gar nicht. Es gibt zwei neue Waffen. Oh, wow. Ja. Spider-Man ist zurück! Was? Wie? Was? Nein. Ach, komm schon! Oh. Ich wollte nur die Reaktion von Tani ich hasse dich, ich hasse dich. du hast mir Hoffnung gemacht. Das wäre das Comeback gemacht. des Jahres gewesen. Was sage ich, das Comeback des Jahrzehnts? Ich schieße den Typen an, er merkt gar nicht, guckt euch den Trottel an. Okay, ich würde sagen, wir landen wieder Sleepy Sound. Junge. das ist ein Plan. Das ist ein Plan, gut. Wo Sleepy Sound? Ah, hier ist Sleepy Sound. Okay, auf geht's. Los geht's. Wie kann ich jetzt geht's. Ha, ha. Guck, das ist doch so viel besser einfach als äh, Solo. Schau dir ja, an, wie viele Leute hier droppen. Hier sind locker drei Teams, also zwei ja, Leute direkt außerhalb von uns gedroppt. Wie nice ist das? Die Frage ist, ob das Minuten cool ist. ist. Es ist gut, gibt es gibt Azen. Gaming. Ja, okay, und wenn wir sterben, also. das ist okay. Es gibt Gaming. Ja, Victor hat äh, so in seinem Livestream Solo gespielt und hat halt keine Kills bekommen. Äh, beziehungsweise keine Gegner ich hab bekommen. Ich habe Kills bekommen, aber keine Gegner. Null Kills? Keine Kills? Und äh, Glühwürmchen. Ich habe zwei Luftballons. Woohoo! Ich, ich habe ein ganzes Haus gelootet und habe keine Waffe da drin gefunden. Wie kann das passieren? Ich weiß es nicht. Ich habe vier Müllwaffen. Ist da hinten jemand? Da hinten ist jemand. Ich schwöre, da hinten ist jemand. Also ich habe eine Banane. Oh. Äh. Ich, ich mache einen Luftballon weg. Was? Ich bin die ganze ich Zeit auch so ich finde keinen Ausblick. Jemand? Wo ist der Ausgang? mal, Ich falte gerade gegen jemanden mit einer Pistole. Ja. ja. Oh Gott. <lacht> okay. Das war gefährlich. Da oben. Wer, Wer war hat das? den Luftschlag gemacht? Ich habe mit der Raketenwerfer drauf geschossen. Oh, ja, jetzt brenne ich auch noch. Ich habe einen Raketenwerfer, wir brauchen, <lacht> aber nur einen, der auf Fahrzeuge schießen kann. Nee, nee du kannst damit überall hinschießen. Ach so. Ja, ja, da sind so Leute. Und, äh, genau, die brennen Häuser. Ich mach damit. Ich will auch. Wo? Äh, irgendwo da. Oh, oh Gott. Ich, ich wurde gescannt, ich, ich, ich, ich, Leute. Nein! Ja. Oh, ich habe keine Waffe für die Distanz. Ich geh noch ein bisschen looten, Leute. Kein Problem. ich, ja, ich glaube, ich mach das auch. Ich wurde schon wieder gescannt. Oh, das hier ist nice. Warum ist hier nirgends Loot? Oh, ich wurde gescannt. Ich denke, sonst ist leer. Okay. Ja. Was ist eine Railgun? Die Railgun oh Gott, ist oh Gott, sowas oh Gott, wie eine Sniper. Sind noch drei Leute? Ah nein, das eine ist eine Taube oder ein Rabe. Oh, dahinter ist noch eine Person da. L ja. Lief gerade über oh, die Straße. Es sind drei Leute? Es sind drei Leute. Ja. Eine war nicht gescannt, aber ich hab sie gesehen Die Railgun ist ja richtig kacke Du kannst oh mit dir früher schießen Ja, aber Einer das hat das drei Hits, einer hat drei Hits Der hat drei Hits Digga, ich erkenne gar nichts Ja, ich auch nicht, warum ist hier Nebel? Hallo? Digga, es ist Nebel, ich habe nur eine Revolver Ja, mit der Waffe kann ich auch keinen Schaden machen, wenn ich einen Hit mache Ich wünschte, ich hätte jetzt die Railgun Ich stehe hier mit einer MK-7 ich mache 18, Hit, äh, 18 Schaden oh, cool, Ich würde lieber eine MK7 nehmen als mein Loader. Was hast du denn für die Distanz? Ich kann dir eine Pistole anbieten, Anton. Uh, die macht mehr Schaden, wenn du hittest. Ich kann dir geben, also. Wollen wir tauschen? Außerdem könnte ich mit der MK7 Warum melden. hab ich den nicht getroffen? Ich habe hab straight up auf den geschossen. Habt ihr das gesehen, Leute? Zeigt doch ah, mal das da, Replay. Da, da Und hier kommt noch mal das Replay. Okay, er ist ausgewichen. Oh, die Zone kommt, Leute! Ja, ja, oh kommt, Gott, Leute. Leute. Ins Auto, Leute, Leute, Leute, Leute, in die Zone kommt. Das Auto da hinten geht nicht. Wo ist ein Auto, das geht? Nee, ich hol die jetzt. Ins Auto. Ich hab ein Auto, ich das geht. Hol du holst mich! nicht. auf ins Auto. Nein! Lass sie, töten, lass sie töten, lass sie töten, lass sie töten, lass sie töten, lass sie töten. Lass sie töten? Okay, wir lassen ich sie helf, töten. Fuchs, ich helf dir. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> Was? <lacht> Warum? Wo sind die? Das, das so ist so Hilfe. Uncool. Das war Hilfe. Zeig mir, wo hast die sind. Du hast den Tanni gemacht. Warum machst du den Tanni? Anton, komm Auf zurück, komm zurück, ich hab Leute. Reifen! Wir haben ja, überall Anton, ich hab Reifen. Reifen! Hier Reifen! Hast du nicht überhaupt einen Reifen? Komm rein! Deine Reifen sind fast kaputt! Ja. Jetzt sind die nicht mehr kaputt! Ich weiß aber auch gar nicht warum! Anton, ich habe. Äh, Schockwellen, Dinger. Das Auto ja, will ich richtig, richtig bauen! Das hat echt was gebracht! Sehen. Oh, Leute, das Auto fährt nicht richtig! Okay. So. Also, wir haben Reifen! Und hier fangen wir die jetzt ab, die kommen doch bestimmt, oder? Bestimmt. Ja, Oder sie sterben in der Zone, so wie wir gestern. Wir haben gerade revived. Nice. Dinger, ich habe fünf Waffen. Mein ist Ich würde so niemals weg. in der Zone sterben. <lacht> niemals. Ich spiele wirklich gerade mit fünf Waffen. Alle verschieden. Also ich spiele gerade mit Angst. Ja, du hast auch Angst. <lacht> ich habe keine Angst. Okay. Oh mein Gott, ich habe einen goldenen Revolver. Ich will den haben, haben. Ich will den haben. Ich will den haben. Ich will den haben. Na gut, dann. Meiner, meiner, meiner. Meine. Deiner, na gut, du hast ihn ich reserviert. Meiner, meiner, meiner, meiner, meiner. Meine. Na gut, dann habe ich halt immer noch keine Fernkampfwaffe. Du kannst meinen Revolver haben, Anton. Nee, nee. Du, du hast eine MK7, was du hast keine Fernkampfwaffe. Weißt du, wie weit du siehst, das mit deinem Revolver? Das ist eine Mitkampfwaffe, mit der kann ich auf Distanz keinen Schaden anrichten. Ja, mit dem Revolver kannst du auf Distanz nicht sehen. Hier hast du meinen Revolver, Anton. Ja, ich habe hier schon markiert. Dein Revolver ist es mir nicht wert, eine meiner anderen Waffen wegzulegen. Wo sind die hin? Da ist ein Gegner. Da hinten. Wollte ich kurz anmerken. Wo? Nur damit du es, äh, Bescheid weißt. Wisst. Ah, ja, okay. okay. Ich komme mal wieder zu euch. Das ist euch ein hoch. Ansonnt, falls du möchtest. Was? Das ist ein Auge. scannt oh, ja. uns. das scannt uns. Ich komme hoch. Ich komme hoch zu euch. Das Panzer sind kommt. Zwei Leute, ich einer zwei Hits. Ein Panzer kommt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob er hochkommt. Ah, ich werde geschossen. Den Panzer, okay, den hol ich mir. Ja. Hey! ist Ah, meine Deckung ist weg. Ich fahr zu dem Panzer hin. Digga, die wollen mich Ich glaube, das, das ist der Moment, wo, wo die Runde jetzt endet. Wenn ich da reinfahre, dann sterbe ich, dann ist alles vorbei. Da sniped jemand noch, oh Gott. Oh fuck, sie haben mich gesehen. Ich dachte, ich schleiche mich von hinten an mit meinem Auto. Äh, also nein, er ist ausgewichen. Das nennt man einen nee. Pro-Gamer-Moment. Er hat mich. Er hat mich. Oh, mein oh, mein. Gott. oh nein. Ja, Hinter uns ist eine Person, wollte ich kurz anmerken. Ja? Ja, ja das da ist eine Person, die ist low. Ich hab, oh, Fuchs, du brauchst auch hier. Warte, ich geb dir. Äh, Ey, warte, warte. Hey, da boh. war jemand im Zelt. Hä? Ja, es war rot, <lacht> wo war da jemand im Zelt? Ja, ich wollte gerade reingehen, auf einmal ist ein Schild da jemand drin. Nee, da ist niemand. Die sind neben uns, oh. die sind neben uns. Ey, ey, die, die sind neben uns. schon, ja. Wait. Oh, naja. Ah, Einer Was ist low. Oh, nee, ich kann nichts machen, Digga. Komm, Victor, Victor, Victor. Oh. Nein, ich habe zwei Leute ah. noch geschossen und einen gedownt! Oh, schade. Okay, Tani, das war ziemlich schlecht von dir. Ich würde sagen, nächste Runde solltest du ähm, uns mal Noobs ranholen, ne? Okay, mache ich. Drei in den Chat, falls ihr manchmal Hacks anhabt. Mhm. Vier in den Chat. falls ihr. Nee. Nee. Gut, Leute, du kannst die Liste. Leute nicht überfordern, Tani. Synaps, da ist nix, da findet man nicht mal Loot. Doch, Ey, da war der Banger Blut. Loot. Ja, eine, ja, eine Runde vielleicht ist. mal in einer Kiste. Da ja, war Müll. Ja, da hatte ich mal eine legendäre Aug gefunden. Du kannst in jeder Kiste eine legendäre Aug finden. Es kommt auf die Masse des Loots das an. Auch du. <lacht> das ich Masse an. an. Das kriegst doch nur du. Das sage ich auch immer. Ich habe mal eine legendäre Aug in der Kiste, die einfach so random auf der Wiese war gefunden. Das also ist, müssen wir jetzt jedes Mal diese Wiese abklappern. Äh, genau. Ja, das könnte ja eine legendäre Aug da sein. Falls die Kiste da ist. Okay, Leute. Looten. Also ich gehe jetzt angeln. Oh mein Gott, Leute. Die erste Waffe direkt eine Banger Waffe. Der Ranger in Grün. Same. Erstmal direkt eine Trommel Schrotfilter. Sprinkler, Sprinkler, komm. Ey, Leute. Ich habe ein direkt einen hab Sprinkler Ey, gefunden. Wir, wir Digga. haben genau also, Gleichzeitig gesagt, dass wir einen Sprinkler haben. Ey, Leute. Sprinkler. Nice. Yeah. Fuchs, Sprinkler. Oh, Sprinkler. Ich komme, gleich. ich. bin am Angeln. Da gibt es keinen Sprinkler für dich. Okay. Stelle ja, die cool. Konditionen wieder her. Leute, wir können mit einem Battle Bus fahren. Ja, das werden wir auch machen. Ja, guck, deswegen ist auch Synapse Station voll gut. Wir haben eine Battle Bus yeah. und Soft Ich kaufe mir ein Jetpack und decke das Auge des nächsten Sturms auf. Der Sturm ist äh, in der nächsten Zone dort. Seht ihr das auch? Ähm, nee. Okay, dort, das ist die Mitte des, der nächsten oder übernächsten Sturmphase. Aber wer? Ich. Aber Wo wer? ist die Mitte der übernächsten Sturmphase? Wo ich markiert habe. Also gehen wir nach ja, Camp Cuddle, hätten wir nur Camp Cuddle gedroppt. Okay, auf geht's zu Camp Cuddle mit noch, dem Battlebuster. Ich hab noch gar nichts geloutet. Also Hast du den ja, Wir könnten einfach machen. mal chillen, Leute. Ja. Mal. Leute, schreibt mal in den Chat Hashtag Team Raygun oder Hashtag Team ein. Okay, du Hater. Oder schreibt Team <lacht> Hashtag, äh, Und hier ist noch ein Scanner, wer will. Ich nehme mit. Ich bin Team Hashtag Roblox Felix. Oh, das ich ist auch. gutes Team, Leute. Weichheit Leute, sein. seid ihr auch Team Roblox Felix? Also ich nicht. Kann man mit dem Battleboss durch so einen Riff? Ja, ja kann, man. kann man. Ja, kann man. Uh, Willst sterben? Nein, warum nicht? Fragst du uns, wenn du es direkt ausprobierst? Werden sie auch sagen können. Ich Weiß nicht. Aber hey, der Battlebus hat keinen Schaden bekommen. Also. Ey, hätten wir es ihm gesagt, hätte er es sowieso erst ausprobiert. Ja. Ich, ja, ich will es nochmal machen. <lacht> Fuchs, komm rein. Okay. Er versaut uns im Battlebus. Tani, nein, nein, er geht nicht. Nee, nein. Nein, ich hab einen gefunden oh, ich wäre fast so in den Rift gelaufen. Hier. Los geht's! Nein, er fährt rein! Ja, yeah! yeah. yeah. Das ist ich hab so keinen Gegner gesehen. Oh. Ja, warte, ich fix das schnell. Ist gleich gefixt. Oh, der Aug. Und der Wolverlust! Tani, ab nach Camp Cuddle! Ja, ab nach ab Camp Cuddle! Nach Camp Cuddle. Okay. Warte die, Tani, zurück! Wir müssen Softpacks mitnehmen! Ey, Tani, wir müssen tanken. Müssen wir tanken? Tani, ich hab auch zu warte, warte, warte, kurz, Tani, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Auf geht's, Leute, Wieso kann man nicht in Hallo? No. Wir müssen auf die Straße, Leute. Wir fahren hier illegal. Das ist nicht illegal. <lacht> Obwohl hast... Warte mal, Tani, du hast doch gar keinen Führerschein, oder? Äh... Oh mein doch. Gott, ohne Führerschein-Fahren-Challenge äh. in Fortnite. Geht schief. Ja. <lacht> yeah. Ich glaube Fuchs ist der einzige von uns, der einen Führerschein hat. Ja, und Fuchs fährt nicht. Fuchs, steht da einfach nur und macht ihn. Danke, Fuchs. Danke. Kein Problem, Bro. Das kann gefährlich enden, Fuchs. Lass uns, wenn mit deiner Tankstelle. Man kann so schnell fahren mit dem Battle Bus. Fahr mal durch ein Gebäude durch. Aber nicht durch die Tankstelle, wo jemand drin ist. Da ist jemand drin, da ist jemand drin. Ja, da sind Leute drin. Oh, ich werde angeschlossen. Lass sie töten, lass sie töten. Einer hat 100 HP getötet bekommen. 21. 43. Okay, einer haben eine wir. Down, ja. Hier ist noch jemand hinter uns. Hinter uns? uns. Hinter uns? In uns? Ja. Ah, Nochmal 20? Nein, Ich glaube, bei der, yeah. glaub bei der Tank der ist der letzte. Ja. ja. Oh, da. Okay, auf der no, da. Pass auf. Auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach, da hinter uns. Ah, da. Oh, Leute, die da brauchen wir brauchen einen weg. Weg. Ja, ja, können wir gleich machen. 43. 2 jetzt, 3 ist low, low, low, low, low. Shit down. Aber der Waffe mache ich halt leider keinen Ranch-Schaden. Fahr einfach da hinter. Durch. Ja, fahr durch, nein, fahr durch. Und jetzt, Reo, mach alles kaputt. Wo ist der? Nochmal eine. Auf Dach immer noch. Ja. Okay, er fliegt. Er fliegt weg. Eine Hütte. Auf der Tanke, in der Tanke, oh, durch zwei, die Tanke zwei, nicht so leicht uns. Die Tanke explodiert sonst. Nehmen uns beide Leute direkt. ist low, ist low, ist low. Da ist er. Der Typ ist low, der Typ ist low. Hanni, bist du tot? Nein, nein, nein, wir, wir haben, haben keinen Oh. Treibstoff. Treibstoff. Also, wir haben keinen Treibstoff, auch so. Warte, das Aber Tante, du hast doch die ganze Töten Zeit einen Handpumpen, ne? Da laufen ja. Leute Da sind drei. Okay, wir kommen uns jetzt erstmal um Tipp? die drei anstatt um den einen. Einer hat kein Schild. Ich kann den nicht sehen von hier. Danke. Einer ist außen dumm und zwei sind da. Ah, links, links, links. links. Da, da, Anton. Hab einen. Ab Aber ein. Komm schon, komm schon. Perfekt. Okay, Na, okay der eine ist tot, der eine ist tot. Jetzt noch ein Team. Ja, wo ist oh, ja. der letzte? Danke, Bro, danke. Hier, bei dem Haus hier. Hier, hier. In dem Haus. Da? Ja. Rein da, Leute. Oh, Nein, er ist einer. bei mir. Komm zu mir. Ja, ich komme. Oh, da sind, sind mehrere. Oh, okay. Oh, Gott. Oh, Gott, Leute, Leute. Leute, Leute. Oh, ja. Oh, der Gott. hat den Spielspaß genommen. Aber einer. Aber einer ist hier noch. Ja, der ist unten. Ein, hoch. Hab ihn. Nice. Okay. Geht Tani, wir los, beleben dich gar. sofort wieder. Warum mache ich deine Karte noch nicht? Das kriegt dein Auto davon. Also das Auto war eigentlich eine kleine Deckung für mich, weißt du? Bist du sicher, dass eine kleine Deckung war? Ja. Kleine Deckung. Du mit deinem Prius. Ja, kleine Deckung. Hey. Kleine Deckung. Oh ja. Kleine Deckung, Das da ja. könnte ich kleine mitnehmen. Deckung. Oh, die wollte ich immer. Oh mein Gott! <lacht> kleine Deckung. Hör ja, kleine oh, Deckung. Oh, nein, lass kleine mich. Kleine Deckung. Deckung. Deckung. Kleine Deckung, hör. <lacht> kleine Deckung. Saddy, hilf kleine mir. Deckung. Warum kann ich eigentlich dein Auto nicht zerstören? Okay, wollen wir den Battlebot ja, volltanken bei dir? Ja, ja, mit. das wollte ich gerade machen, ja. aber Victor hat mich unterbrochen. Tani, gönn dir mal, mal, diesen einen Sprinter da hinten bei deinem Ding da. Oder was einen, einen Blick. Ja, ich suche grad hier nach irgendwie Fuel. Ich bin kein Fuel, aber. Ich wollte nur ein bisschen das Haus bombardieren. Vielleicht kommt da Loot raus. Oh, ja, ich habe Tani, hol schnell ja, deine Leitungs ja. wieder. Hol dir schnell dein Leitungs wieder. <lacht> <lacht> wo du, du, gestorben du gestorben bist. bist. Ja. Ich hab's vergessen. Kein dreidimensionales ja, da Denken, Digga. Dort, wo ich bin. Ah, ja, genau da. Ja, okay. Hier, da liegen deine Items. Ich verzieh mich! Ha! Oh nein, so. da hinten ist ein gegnerisches Auto. Ich wäre am besten noch nicht ohne euch gefahren. Achso, hast du aufgeladen? den, den Ja, den ja, Bellenbus? ich hab komplett getankt. Perfekt, dann lass dir den Battlebus. Komm. Warte, schon noch die Minishits. Okay, okay, Tani. Wir werden wegen Tani sterben. Nein, nein, nein. Okay, komm, komm raus, Fuchs. Ha! Wo bist du? Output raus, Aha. So, ihr seid schon drin. Ich wollte wollt eigentlich heilen. Ich ja, komm. Nein, nein, nein. Oh nein. Leute, ich, Sorte, ich komme zu euch. Warum? Ähm, ich, ich, möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr alleine spielen. Wir fahren rechts rum, gell? Okay. Wo fahren fahren, ist Anton? Ignorianton, Ignorianton. Oh, das der sind, der sind viele drin, Leute. Ich. Warum treffen wir die mich? Nicht? Hier ist Volldeckung. Wir werden so sterben, oh mein Gott. Der behalte dich, Fuchs. Heil dich! Nee. Okay, ich bin tot, Leute. Das war's. Oh, okay. Ich erzähl die Geschichte so, als ob ich das Team ausgelöscht hätte. Ah. Teil die soll also. doch einfach den Saufpack da fressen, den Zappler da fressen können. Egal. Nimm doch deine Personen wieder mit. Tja, sind die Leute ich noch bei so dir am Nein, nein, die sind alle tot. Okay. Die sind alle tot? Ja. Also da hinten alle über tot, den Leute. sieben Bergen bei den sieben Zwergen gibt es noch ein Team. Warum gehen wir jetzt zu dritt rein? Kann jemand hier irgendwo so, den Zapper platzieren? Ja, ja, Platziert den Zappler hier. Nimm das Jetpack mit. Oho. Das ist ein Jetpack, okay. Kein Problem. Und die Trommelschrotflinte. Oh, Wo hat Anton eigentlich der Jet das Jetpack? Der hat von dem Typen gekauft. Ah, Kauf ich Kaufe ja. ich immer bei dem. Das hat mir das Leben gerettet. Ohne den wäre ich noch weiter außerhalb der Zone gestorben. Ich habe darüber nachgedacht, nicht in der Zone zu sterben. Ja, ich habe darüber nachgedacht, mit dem Auto abzudrehen, als ich gehört habe, dass da Gegner sind. Das habe ich auch gemacht, aber die Gegner sind dann straight up zu mir und haben mich angeschossen, ohne darauf zu achten, dass sie selbst unter Beschuss waren. Tja, wer ist denn bei unserem battle Die die Vollteam, das auf sie geschossen hat. Und das Vollteam, sie selbst sie geschossen hat, ja. Und dadurch sind sie selbst gestorben. Victor, du hast con auf dem con con con con ist con con con con con con con ist con con con con con ist auch jemand. con con con con con con con du con con con con jemand con con con con con con hat con con con con du con con du Jetzt kommt die Victor-Action. Oh, das wäre cool, wenn der einfach aber. jetzt gedaunt gewesen wäre dadurch. Ja, der ist halt los, oh. wegen hätte ich auch Oh. Ja. Hey, wo ist der? Einfach rumgelaufen. Ich sehe den nicht. Ach, da oben? Ja, ist der. das ist die einzige Position, zu der er hingehen konnte. Das ist jemand anderes. Da ist jemand anderes aber. Aber rechts ist noch jemand. Und das ist der. Da ist jemand, genau, da ist jemand anderes. Das ist der Typ, der laubert. Ja, dann gönn dir mal. Ich gönn mir dir Gönnung. Ja, das war nicht mal ein. Da, ja, am Haus, S den, im F Haus, bei uns. Im Haus, ja, ja. Ah, der hat mich reingeworfen. Oh mein Gott. Ich reingelaufen. Oh, der findet mich was ein ehrenloser. Ich hab jetzt das Trink gesehen. Oh, Leute, Leute, los, los, Nice, nice, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, rewind. Okay. Tan Tan, äh, Okay. Tani, da ist ein Matt nebel das gönnst du dir dann direkt. Med-Nebel und kleiner Schild können wir beide kommen. Fuchs macht das, er hat eine Trommel für den, ein enger Raum Platz nachwenden muss. Äh. Ich guck mal, dass ich hier meinen Inspizierer... Genau, das ist immer gut. Das ist so nützlich. Yeah. Das ist eine Kiste, ey! Ey! Oh. Lohnt sich nicht. Das bringt dir Lohnt gar, gar nichts nicht auf mit. die Distanz. Okay. <lacht> ah, da draußen sind die... Äh Fuchs, ja. du hast dein Gym. Ah, du hattest keine Muni. Doch, die hat unendlich Muni. Ja, ich hab die extra weg wegen der Kampfersche. What the... What the... Ja... Tani, das ist jetzt deine Aufgabe. Du musst das carryen. Was hört's hier? God, zwei Leute. Das, ah, du hast zwei Leute. die meisten Schüsse auf die Füße gesetzt. Ja. Nächste Runde Yay. gewinnen wir easy. Nächste jetzt Runde win. ist nämlich nicht seine Station. Alle guten Ringe sind drei. Wir machen das jetzt. Und Wisst ihr, warum wir verloren haben? Weil du ohne Führerschein gefahren bist. Danny, du darfst nicht ohne Führerschein fahren. Ja, du hast recht. Du hast recht. Nächste Runde fahre ich nicht ohne Führerschein, Fuchsfeld. Mhm. Deswegen steht auch in Klammern geht schief in den Titel, falls ihr euch fragt, Zuschauer. Danny, muss das Video jetzt ähm, fahren ohne Führerschein-Challenge in Klammern geht schief nennen. Oder ich, oder ich nenne es Fortnite gegen Bots. <lacht> Aber es sind keine Bots. <lacht> es sind keine Bots. So gewinnst du immer in Fortnite. Geht schief. Hm. <lacht> das ist ein guter Titel. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was für ein Titel soll dieses Video hier bekommen. Ja, schreibt in die Kommentare, Leute. Wollen wir jetzt Sleepy Sound, was? Daily Boogler, The Corno Canyon, Chonka Speedray, Sign-Up Station, Greasy Grove, Camp Cuddle, Common Cavern, Lockjam Lumberyard, The Fortress, Tilted Towers oder The Collider landen. Alle anderen Sachen kommen nicht äh, in Frage. Ich bin für Pleasant Park. Pleasant Park? Wo ist das? Also ich bin für Tomato Town, Okay, Leute. Camp Cuddle. Okay. Aber Tomato Town. Tomato Town ist nicht mehr. Und Tomato Town war schon immer schlecht. Ha! Aber, ey Leute, aber Leute, aber Leute guck, guck, guck mal auf, auf meinen Arsch. Wenn ich nach rechts gehe, geht er nach links und andersrum. So, wui, wui, wui. Ich kann auch diesen machen. Hey Leute, <lacht> guck mal auf meinen Arsch. Ich liebe meinen Arsch. Ich mache jetzt eine op stretch die mich. Die sind so Ihr landet Tani, du landest doch, oder? Ja, ich lande easy dort. Okay. Ich bin extra Comment Kevin gelandet, dass ich mich jetzt mit der Kanone auf ja, Ich kann sogar noch auf dem großen Haus. An. Ja, Comment Kevin ist gefährlich. Das sind Bots. Nein, das sind nicht nur Bots. Ja. Selber schuld. <lacht> Selber Aber schuld. Aber es sah so aus, als würdest du kommen und Kevin landen, Tani. Nein, komm mal, Anton, ich lande auf dem großen oberen Haus von... Krabbel einfach hier rüber. Wir heben dich dann auf, wenn du angekommen bist. Okay. So, also ich gönn mir jetzt erstmal einen Taschenriss. Weil mehr ist hier nicht drin. Dankeschön. Danke, Fortnite. Danke, Victor. Was hat Victor gemacht? Oh, Fortnite ist abgestürzt. <lacht> Danke, Fortnite. Alles klar. Du hast gerage-critet. Ich hab gerage critted genau. Felix, rage critted in Fortnite? In Klammern verliebt. Aber ah, wir haben so viele gute Titel, Leute. Ja, man. Immer diese Bagger-Titel. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Findet ihr die Titel von Roblox-Felix, Roblox-Victor, Conny oder Tani am besten? Rein! War das rein gerade auf das Schreib in die Kommentare bezogen? Ich. Ja. Schreibt in die Kommentare. Drei Stunden später rein. Ja, ich, ich habe eine komische Art zu reden, Leute. Es tut mir leid. Aber ich glaube, man ist schon verständlich. Ein bisschen. Ein bisschen, Ein bisschen nicht. Ja. Bisschen viel nicht. Boah, ich hab nen Infrarotfisch. Äh, fisch Oh yeah. Oh mein Gott, ist das Lord of Frogs, der beigetreten ist? Nein. Nein nicht, nicht Lord of Frogs. Ja, äh, Lord of Frogs <lacht> ist gerage quittet Aber Victor. Ja, ja, aber funktioniert nicht mehr, Revive lernen kann. Ja, und? Was? Oh. Ja, ja, okay. Wir müssen jetzt die Runde zu zweit regeln, ne? Ja, gut, dann machen wir das jetzt zu zweit. Also, Felix ja. und Victor sind gerage quittet <lacht> Aber wir werden das regeln. Das wird ziemlich easy. Wie weit das ist denn die Zone sehr, weg? Sehr oh Gott. Sehr weit, aber wir haben ein Auto. Wir haben ein Auto, wir nehmen das Auto. Ja, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe eine Trommelschrotflinte. Okay, ich habe keine Waffe für okay. etwas größere Distanzen, aber das passt. Ich auch nicht. Ich will eine MK haben, irgendwie. Ich habe eine MK. Wenn du mir eine Infrarot gibst, würde ich tauschen. Ich habe keine Infrarot. Hm. Ich finde eine. Wenn du mir ein Laserschwert gibst, tausche ich auch. Die gibt es noch? Nee. Fortnite ich ist nicht mehr das, was es mal auf. war. Leute, schreibt mal eine in den, Sch in den F in den Chat für Fortnite. Willst du eine Minigun haben? Nein, das ist keine Minigun. <lacht> Deswegen nicht. Es gab hier in dem Spiel eine Minigun. Ja, ja stimmt, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Uh, gibt's hier oben etwa Loot? Leute, höre ich da etwa Loot? Ich glaube, da ist Loot drin. Da ist Loot drin, ich hatte recht. Oh, okay, yeah. mit Ranger. Mehr hab ich aber leider nicht. Und ich hasse Rangers. Okay, Rangers hassen auch dich. Oh, okay, tut mir leid, Rangers. Also du kannst die hier mitnehmen, wenn du möchtest. Die habe ich schon. Okay. In Blau. Oh, wuh, ich bin Tani und ich habe die Waffe in Blau. Tja. Immer einen Schritt voraus. Ja, Leute. Na gut, dann müssen wir wohl uns auf den Weg machen. Und Leute, nicht vergessen immer die Omni-Chips ja. mitnehmen, weil dann könnt ihr voll krasse Skins für diese komischen Omni-Schwerter bekommen. Wo geht denn die Zone hin? Ach, dahin. Aua! Ich hab kurz auf die Map gekommen. <lacht> Selber schuld. Nein! Ja doch, oh Gott, das ist ein Helikopter. Chance. Oh Gott, seit wann gibt es Helikopter? Okay, fahr weiter, fahr weiter. Lohnt sich nicht. Aber oh, da hinten droppt jemand runter. Egal, wir fahren einfach weiter. Wir werden die Ersten in der Zone sein, dann werden wir jeden abfangen. Beziehungsweise, wir werden abgefangen und sterben. Genau das meine ich, was gerade passiert. Uh, oh Gas. Ich merke gerade, dass Boosten nicht so eine schlaue Idee ist. Oh uh. Gott. <lacht> <lacht> Wie keine hast du das Traumstoff. denn geschafft? Okay, keine ich gehe auf Land. Ich habe gedacht, das Netz boostet mich vielleicht ein bisschen, aber es hat mich einfach durch das Was? Netz geboostet. Ja. Okay, sehr schlaue Idee, Tani. Lauf in die Zone. Egal, Wir haben sie in die Zone geschafft. Alles Guck gut. mal, Tani. Hier ist die Waffe, die du auch schon hast. Mhm. <lacht> da vorne kämpfen Leute. <lacht> yeah, ich yeah. verstecke mich einfach. Ich, ich möchte nicht kämpfen. Ich habe keine Waffe für die Distanz. Ich auch nicht wirklich. Okay, die Zone geht noch weiter nach der Hinten. Oh, alles klar. Oh, alles klar. Jetzt gehe ich hoch und bin tot. Ich schwöre schwöre. Okay, die Kiste da hinten. Das, das ist meine Chance. In der Kiste befindet sich die beste Waffe in Fortnite. Leute, wisst ihr, was die beste Waffe in... Oh nein, ich glaube, ich komme da gar nicht hin. Ja. Ich komme da gar nicht ich hin. Du musst nur dran glauben. Ich ich muss nur dran glauben. Okay, ich schieße einfach so auf die. Hey, hör auf, auf mich zu schießen. Ich kann ich gehen decken, falls sie dich treffen. Jo. Und gönn dir ein paar Klombeeren. Das ist eine gute Idee. <lacht> Voll nice. Als ob ich so vorbeigeschossen habe, peinlich. Ich hab den oh, von, hinten. Gedrückt, ich Steps von hinten Oh Gott. Irgendwo hinter uns sind Steps. Okay, lass sie noch nicht beunruhigen. Erst wenn die nach oben kommen, sind die gefährlich. Ja. Yeah. Lass erstmal auf die konzentrieren noch. Ja, die sind weg. Okay. Ah, oh, ja, die hauen ab. Ah, jetzt, jetzt höre ich die Steps. Da will jemand hochlaufen. Oh yeah, der hat viele Hits. Dim, dim, dim, dim, dim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hits. Nice. Irgendwo hier unten. Aber ich sehe nicht. Ich auch wir nicht. die Zone. Okay, komm wieder hoch. Lass durch den Rift gehen. Rift? Wo, wo, wo? Es gibt keinen Rift mehr. Es gibt kein Rift komm, mehr. Komm, komm, Irgendwas komm, komm, komm, mit... komm, komm, Ich hab nur den Rift. Nice, aber ich. Achso, wir können beide rein, ne? Yeah. Okay. Und dann direkt, Falschung. Tja, so genießt man's Leben. Ah. So genießt man's Leben. Ich habe null Kills, aber schon drei Leute angeschossen. <lacht> ich habe auch null Kills. Ich glaube, ohne Felix und Victor sind wir irgendwie aufgeschmissen. Oder, Tani, da unten ist jemand. Oh nein, ich bin so low. Das Blöde, ich bin eine Zielscheibe. Ich bin so eine Zielscheibe, please hitte mich nicht nochmal. Hit me, baby, one more time. <lacht> Zwei Hits. Okay, lass verziehen. Lass uns verziehen. Tani, wir okay. können nicht auf diese Distanz kämpfen. Ja, das da hast du recht. Ich finde sogar eine MK ist besser auf diese Distanz als eine Distanz als Ranger. Ich habe die MK genommen. Ich, naja, ich habe ein paar Hits gedrückt. Ist in Ordnung. Was? Oh, hier ist ein, Versch ein Geschenk für uns. Da ist eine MK für das dich. Jemand. Das ist eine MK für dich. Ja, oh. Da neben dir. Yeah. Ja. Irgendwer hat hier Sachen für uns liegen gelassen. Voll nice. Habe einen, hm? hab einen. Wo? Im Busch, den ich parkiert habe. Ich sehe niemanden. Ja, ja, einfach reinballern. Einfach reinballern. In den Busch. Parkiere sie, hoffentlich. Smart. Aber ich hab daneben geschossen. Ich treffe in den Busch nichts. Ich glaube, die sind hinter dem Busch. Ja, die sind, glaube ich, nach hinten abgehauen. Hinter dem Berg. Da ist aber jemand auf dem Berg. Jetzt im Busch. Ich glaube, er geht nach hinten. Nee, der okay. Busch ist jetzt komplett in meinem Ping, da ist nichts drin im Busch. Okay. ein Panzer ist hinter dem Ding, also irgendwo der ist, ist down, ein Panzer. Aber, der eine ist down, aber der Revive den gerade wahrscheinlich. Ja, lass den. Okay. so, wir spielen ja Team, stimmt. Die reviven die. Ja. Ah ja, da sind Leute. Ja. Ja. Okay, lass einfach Kopf unten halten. Ich habe übrigens zwei von diesen Granatenwerfern. Oh, okay, smart. Da hinten ist jemand, aber ich schieße nicht auf den. und auch nicht auf den. Weil die schießen aufeinander. Oh, ich kann sowieso nicht. Du siehst warum. Nicht, nein, nein. nein. Ah, du schießt gar nicht, sondern die auf uns. Ja. Ich dachte, du schießt auf oh die. Oh Gott. Oh Gott, die sind so viele. Ja, machst du fertig. Ja, yeah. ja, das war's. Okay. okay. Letzte Runde war noch mal ich weiß nicht, bisschen deprimiert aber okay. Willst du die Abmord machen? Ja, Leute. Ihr seht... Victor und Felix haben uns im Stich gelassen. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Bis dann und ciao! Oh.